Hallo, ich bin Shakti, ich habe dieses Bild hier gemalt den Buddha und dann habe ich äh, dieses Bild auf eine Leinwand drucken lassen in so einem Gallery Print und dann habe ich diesen Druck nochmal übermalt und zwar partiell an einigen Stellen, also in der Mitte dieser Goldton, den habe ich so in der Lasur aufgebracht mit Acrylfarbe, das ist Abwaschbar. und du siehst, wenn, wenn ich mich hier im Raum bewege, dass das, äh, die äh, das Licht unterschiedlich reflektiert. Und dadurch kriegt das Bild noch mal eine Tiefe und noch mal eine ganz andere Räumlichkeit, als wenn es nur gedruckt ist. Auch ein paar andere Stellen habe ich noch ganz leicht übermalt, ein paar Glanzeffekte reingepackt, so dass das einfach noch mehr lebt.